Herzlich willkommen bei Green Hell. Ja, schon aus der Storymode. Denn äh, okay. Green Hell hat einen Access hey, verlassen. I made it. Und die Story ist komplett. Is everything all right? Okay? Ja, du You can come up. Was Green Hell so kann. Um, you do know you have the walkie-talkie, right? Ja, stimmt. Wir schreien schon wieder hier aber Dabei haben den Walkie-Talkie. Natürlich sprechen wir mal unsere gute Damen hier. Keine Ahnung, wie sie heißt. Ich hab's mal. Ich you hab's can come up. Mal gespielt. Just go ahead. Mhm. Mm ich to etwas finden. Ja, ja. in, in my Backpack. Okay, verstehe. Ähm. Sie also bestimmt gerne ein Nickerchen mit mir Ich wünschte, du wärst ein Ich Ich <lacht> You can catch up, I guess. the path leads through that canyon mm -hmm. und die scene kennen wir alle noch aus den aus dem anfangszeiten die, die jetzt Early Access, äh, Early Access schon mal gespielt haben äh, werden sich an diese Bilder hier erinnern und ich muss sagen das sieht, das sieht, das sieht gut aus mir. oh uh, have you tied down the boat natürlich mit Jake, um... <lacht> I know this might sound stupid under the circumstances, um but I am glad we came back here. So yeah, cool. also I feel ya. Yeah, the place is beautiful. Still Still, we can't forget what we came here for in the first place, ich I know. Nicht. But okay, as soon as we're settled in, I am off to the Yabuhuka village. Jabahuaka village. Okay, also sie möchte halt irgendwie zu irgendwelchen eingefrorenen auf. sprechen? Komm schon, lass uns Interpreter Wenn jemand mit ihnen with them, it's you. du Mhm, mhm, Gut, dass ich einen hand, habe Dr. Higgins Dr. Higgins, Dr. Higgins Dr. Jake Higgins, um, und Okay, Ist das camp schon. looks impressive. Mm -hmm. They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance it looks like we have everything, yeah, Trail, everything we might need. Das heißt, wir wir sind schon zweiten Tag hier, fantastisch, den ersten Tag überlebt, das well, games nicht. everything. We're officially settled in. You know means, you? I remember the agreement, but maybe you should Vielleicht sollten wir das reconsiderieren. Ich bin nicht sicher, sure dass es die beste Idee ist, sie alleine zu besuchen. Cariño, you know, du weißt, ich muss das tun. Es ist der einzige Weg, sie zu sprechen. Oh, keine Angst. Es wird alles gut right. sein. Besser packen wir uns ein Lass uns ein romantisches Dinner haben. Ja, okay. Romantic wir dürfen alles sammeln. <lacht> und Use deine Imagination. Ich sitz da und liest erstmal Bücher ganz okay. Ähm. Um, wir sollen unser Tagebuch weil wir alles vergessen haben wir haben alles vergessen wie man irgendwas macht deswegen haben wir es alles in unser Tagebuch aufgeschrieben äh, damit wir auch genau wissen wie wir Dinge herstellen und auch was unsere lustige tolle Uhr ist äh, die uns alles zeigt ob wir äh, bei guter Gesundheit sind also ob unser Fettgehalt äh, passt ob wir genug Kohlenhydrate haben ob wir Eiweiß haben dafür gibt es Fleisch, das heißt wir müssen ein paar Tiere erlegen und natürlich sollten wir im Idealfall sauberes und abgekochtes Wasser trinken und wir haben natürlich auch irgendwie ein bisschen Mutti ab und zu Halluzinationen. Wir werden es sehen. Wir werden sehen. Ich habe es Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Und ähm, bin einfach gespannt, was die Story so kann mit der neuen Version. Gut. Dann wir wir die ganzen Stöcker hier auf. Der Kamerashake ist aber... Gefällt mir nicht so der Kamerashake, muss ich ehrlicherweise sagen. Gerade diese ruckartigen Bewegungen. Hm. Ich bin nicht dran. So, ein Vogelnest haben wir gerade auch schon mal geplündert, denn wir brauchen Eier. Ich glaube, hier trägt nämlich zu Hause das als wir hier aufgeworfen sind. Und das so, so, erstmal ein kleines Ort auswählen, ein sehr kleines Bereich. Sehen. Mhm. Oh ne, Das Feuerleben sein. Wollen wir das Feuerleben zeigen Da. Ah, okay, so... Okay, es ist ähnlich wie bei The Forest. Äh, da hat man ja auch aus dem Ufer raus. <lacht> die ich zu noch hatte. Für ein Werkzeug um meinen Baum zu fällen. Welche Machete? Ich bin am Hinbaum? Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why is anything missing? I'm not Oh Gott, das ist Das ist nicht gut. Ein gutes Zeichen, wenn sie irgendwelche Vorahnung hat. Das riecht nach Ärger. Vielleicht haben wir Taschenbücher vergessen oder so. Hier noch ein paar Ich weiß du, nur nicht, welche Bäume wir fällen können. Ich habe das Gefühl, dass wir diese großen Bäume hier nicht fällen können. Und nicht mit unserer kleinen lächerlichen Machete hier können wir fällen. Alles da. So. Wir können mehrere Holzscheiter auf einmal transportieren, das ist wunderbar. Aber wir können dann die Stöcke nicht mehr aufsammeln. Jetzt sehe ich, dass wir alles fallen, sehr schön. Ja, ein Chaos werden. Aber ich bin äh, ordnungsnah, zumindest im Videospiel Videospielen. Das heißt, hier wird alles schön sauber ordentlich sortiert werden am Ende. Da wird hier nichts irgendwie komisch aussehen. Fantastisch. Er hat's drauf. Stöcke einsammeln. Also ablegen kann er die wie ein, wie ein großer, wie ein ganz großer. Ich glaube, wir haben jetzt genug Stöcke. Nee, irgendwo noch, genau, die Stämme, die Holzscheide können wir auch nochmal mit aufsammeln. Langsam mal hier vorne rüber. Eigentlich auch noch. Oh, ja. Ah. ah. wir können drauf von ein Feuerbrett. Brauchen bestimmt. Und das hier alles noch kleine Hand, wie hier schönes Stück. Und das. Nee, Ne, jetzt hätten wir noch wahrscheinlich auch noch große Stöcker gebraucht sie schon, kommen alle große Stöcker kaputt gemacht. Moment. Kleiner Stock. Hm. Ah, okay, wir können die in also auch noch teilen. Alles klar. Gut, ich nehme an, wir brauchen jetzt noch ein kleines Feuerbrett vielleicht. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Ähm, um, ja. remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? <lacht> natürlich wird das Feuerzeug. Ah, don't tell me. Der hätte's, der hätte's, wer hätte es gedacht? Yeah. We have no fire. Vor allem, dass wir noch nur ein Feuerzeug uh, mit in den Dschungel nehmen. Not a single lighter nor box of matches. Uh we, we ordered both. I man die beiden waren schon. Did you check mir... everywhere? Ich gut bin unter uns noch dran denken. You can do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Ich glaube, der Start ist sogar noch gut. Es wird wahrscheinlich noch alles viel viel viel viel schlimmer am Ende. Ein ähm, Handbohrer brauchen wir. Ja, das da Stock oder Feuerbrett, kleiner Stock, das ist klar. die können wir aber nicht so kaufen, ne? den müssen wir in der Hand herstellen. Feuerbrett ähm herstellen. also wir müssen halt die Sachen uns merken, wie Jesche, wir sie herstellen und dann finden können wir? Und nutze ein Feuerwerkzeug und nutze ein Feuerwerkzeug und Zunder um Feuerzeug. Ah, ja. ja, wir doch... Können wir hier rein nehmen? lässt vielleicht? Zwei Stöcker funktionieren auch nicht miteinander. Na gut. Stock oder Feuerwehr? Wir brauchen gerade einen normalen Stock. Okay. Ja. Ah. Oh. Alles klar. Wir müssen es halt also benutzen und können es nicht einfach auf den Boden aufziehen. Äh das wird bestimmt heiß, gleich, nicht hm? ich halt oh Kerl und können das Ding gleich zwei Die Minuten. Fire is burning. Coming. Give me a Stop. Ich glaub, man Hat damals noch so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders and snakes. Let's not forget the scorpions. A <laughs> mere ants bite hurts like hell. I am well aware But of that's that. The But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. I love you. If I'd had known where my ambition would lead us, If I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah, yeah. and if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And? I love you too, Kadi. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like nicht? Was? They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. haben also, schießen Sie mit, Publisher mit Publisher äh, Pfeilen den Helikopter. By the media, scientists, doctors, the World Health Alliance established a medical camp and probably performed research violating the tribe's taboos, but I will convince them. I have to. Die Mia möchte, möchte, ähm, die, die Ureinwohner davon überzeugen, dass wir eigentlich netter Kerl sind, weil wir deren Existenz gelegt haben und die halt mächtig sauer sind darauf, weil sie jetzt halt eben von allen möglichen Leuten belagert werden, medizinische Experimente an ihnen durchgeführt werden, ähm, und vermutlich werden sie das nur vertrieben. Und deswegen möchte sie alleine hingehen, mit ihr zu sprechen, damit alles gut wird. Ich bin total plausibel. Ähm, ich bin am Dorf. Ähm, mit dem ba Radio oder mit dem, mit dem Funkgerät, wenn du aufwacht bist, äh, und, zählt nicht ein kleines, ein kleines Geschenk? Deine Mia. Uh, hm. ah, Geschenke. Ah, das sind, äh, das sind die Schädelkrieger, ähm, gestern sind am Ufer seltsame bemalte Krieger aufgetaucht, als wir vorbeifuhren. Wer sind sie? Unsere Freunde, die Yabo scheinen nicht über sie reden zu wollen aus, dass wenn ich vielleicht ganz gerne mal den einen oder anderen Menschen verspalte. Wir werden es geschickt nach draußen. Hallo. Ja. Mia. Hey sleepyhead. Finally up? Ja, ist nett, dass sie uns gesagt hat, wo, wo sie hin ist, ne? You left already? Und oder auch mal tschüss gesagt hat. Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. <lacht> Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? well, I didn't. Nice. Und wo ist das Geschenk? Oh. Die Jane der Seelen. Der Effekt psychedelischer Substanzen hält normalerweise mehrere Stunden an. Währenddessen erleben die Zeremonieteilnehmer eine spirituelle Offenbarung. Und ich glaube, wir nehmen auch ein bisschen was von gezeugt. Ah ja, Husa darf nur im Beisein eines Schamanen getrunken werden, der außerdem als Führer wie. Gut, dann müssen wir noch einen Schamanen suchen, nehme ich mal an. So, I'm on the expedition with my wife Mia. Hey Mia, hey Mia, hey Mia say hello. Mia sag hello. Oh. Hello! Tent is up, so we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species and Mia. Can you explain what you're gonna do? Uh, Well, I'm going <lacht> to meet the -Haka tomorrow. Okay. Was das war doch beim letzten Mal schon. Wo ist denn das? für uns? Ach hier. Ah die Uhr. Ja, hier war eigentlich lieber rechts dran. Exactly was ich wollte. Solarversorgung, super. Es rückt Gut. Er weiß wahrscheinlich, dass äh, unterwegs sein mit ihr für ziemlich viel Stress sorgt. Ähm, oh ja, wir brauchen Fleisch. Ich suche das Set etwas nach. Schokolade wird wahrscheinlich keine mehr da sein, die wird wahrscheinlich hier eingeführt haben. Dafür haben wir die ganzen Proteinriegel. Hm. Und die was die abgewaschen wurde. Na super. Okay. Das wird nochmal, das wird nochmal Gesprächsbedarf geben, wenn äh, mir hier zurückkommt. Abhauen, ja, ohne alles hier, ohne hier irgendwelche Sachen sauber zu machen. So, was gibt's hier Schönes? Ähm, hier sehen wir die einzelnen Schichten des Urwaldes und was sich hier so für Tiere rumtreiben. Ähm, ich glaube, je höher wir kommen, desto sicherer sind wir. Zumindest von den wilden Tieren. Und. Ich will immer mit Erlesen. Ich weiß nicht warum, aber ich will immer mit Erlesen. lesen. Äh, Tieren des Regenwaldes, harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle. Da sie reich an Proteinen und Fetten sind, stellen sie die perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüse dar. Ja. So. Will ich auch essen. Uh, der Karotap hier, warum nicht? Die verschollene, der verschollene Stamm, das hier ist ihr Land, ihr Erbe. Und sie schon seit äh, Tausenden von Jahren. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Es ist drei, drei Jahre her, dass wir sie das jetzt gesehen haben. Oft reagieren sie mit Furcht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Der ganze Plan hängt davon ab. Das ist also der Grund, warum wir zurückgekommen sind. Hier sieht man die kleinen Ureinwohner, die hier vermutlich auch eine Drohne raufgeworfen haben mit ihren kleinen Pfeilen. So, wir werden sie zivilisieren, denke ich. Äh, dank des Kambo-Rituals. Äh, tödlichste Amphibie auf diesem Planeten für die Einheimischen absolut ungefähr nicht. Südamerikanische Stämme entziehen einem lebendigen Frosch sein Gift und durchstechen die verbrannte Haut von Kindern in kleinen Giftlosen, bis sie immun gegen das Gift sind. Klingt noch eine. Ich eine so ein bisschen. Ich müsste ja so aus, wenn sie die Akupunktur betreiben würden. Und hier noch? Äh, die Yabuhacha. Äh, die Yaburah leben tief im Amazonas-Regenwald und gelten als eine der 80 verborgenen Stämme dort. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Werden Sie uns willkommen heißen? Sie sind der Schlüssel und der einzige Hinweis darauf, wieso wir hier sind. Ich dachte, wir sind hier, weil wir die treffen wollen. Gut. Haben wir jetzt eigentlich schon nahe Sachen gefunden, oder? Ja, ah ja. Oh. So, und wir haben unsere Gesundheit. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. Oh Gott. I'll try, ich try nicht, to take good care, care of it. Have you found them yet? See, And as expected, they don't yeah. want to talk. They halt behave as, as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. you need to convince them that you're one of them. Mm -hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edges of the village and only eat what I can find. Okay. Also sie am Rand des Dorfes Jetzt los. Just be careful please I will But if I am to live like them, we can't be talking so often. Gott macht die Schluss mit uns right. You're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a oh. few new around here. Das ist sehr gut, warum wir mitgekommen sind, ähm, weil wir ja, ein paar neue Pflanzenarten entdecken wollen. Wisst ihr mal Lisa, wo schon gemacht haben? Oder welches Bauchwert ist hier gemeint? Hm. Oder oh, das Bauchwert hier. Wieso also finden wir Hier vielleicht? Tabakpflanzen heilen Bisse von giftigen Tieren ganz vorzüglich, aber was heilen sie noch? Ich habe diese Pflanzen auf der Nordseite des Lagers entdeckt. Nachdem ich einen Felsen hochgefettet bin, habe ich ein ganzes Lied davon entdeckt. Ein guter Ausgangspunkt. Ich gibt dich nach Norden und finde eine Tabakpflanze. Den Kompass eingebaut auf unserer Uhr. Mit dem Mausplatten. Ja, geil. Nice. Dann laufen wir mal nach Norden. Und gucken mal, ob die schönen Tabakpflanzen sind. Und gleich äh, finden wir noch ein, bisschen, ein, paar, ein paar Papers. Und dann. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Boah, ohne Handschuhe am Seil hoch, das kann aber auch schmerzhaft sein. War hier noch bei bestimmten Regen. Und ich glaube, wir haben nicht mal irgendwas. Okay. Oh.